Wir müssen was abgeben. Und da werde ich sehr allergisch und sehr vorsichtig. Oh, oh, oh, no way. What's up, YouTube-Freunde? ja, oh, yeah, fuck, yeah. Echt Resilienz auf in dieser wach, schwachsinnigen Zeit. Weil ich bin so deprimiert. Okay, ihr versteht? Wir müssen was abgeben. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Und sehr vorsichtig also die Finanztransaktionssteuer zu erheben. Die Verschmelzung von Großkapital und Staat ist nichts anderes als Faschismus. Yeah. Liebe YouTube-Freunde, Mann, oh Mann, lass uns mal den Kopf frei bekommen. In diesem Geschäft geht es darum, mit konträren Denken, konzentrierten Positionen, fokussierten, intelligenten, lateralen und konträr denkenden Modellen, außerordentlich hohe Renditen zu erwirtschaften. Warum ist die Lage so? Oh yeah! Party time on the börsen, but the fuck. All time high. Wie funny ist das? Fett? Oder ist schon drüber? Vollkommen egal. Whatever. Physikowski. Freaky shit. Guess what? Guess what? meine Antwort war, ohne Fuck riecht's Bücher, alle schon noch YouTube-Videos. <lacht> Irgendwas stimmt überhaupt nicht, dass der mit meinem Seitenbacher Müsli zu, das war, wog mal ein Kilo, jetzt ist noch 750 Gramm und dann kommt noch eine, äh, eine Preiserhöhung. Warum ist die Lage so? Warum das so ist, das werdet ihr schnell verstehen. Also schlechtere Qualität und der Preis ist konstant. Ja, mein lieber Schwan, ist denn hier passiert? Das ist ja krank. Und da werde ich sehr allergisch und... Sehr vorsichtig. Kann das auch schiefgehen mit dem Wohlstand in Deutschland? Super. Florian, was mache ich mit meinen 10.000 Euro? Entspannt. Erfinde ähm, ich blind. sowas Stabiles. Stabile. Wenn ich mal das Essen wie so eine Kuh, also. dann bist du stabil dabei. Das ist banal. Aber es ist so überfällig, es ist das Thema Inflation, geht sie außer Rand und Band und wird sie brandgefährlich und es ist höchste Zeit, dass ihr mir zuhört. Die Menge stimmt irgendwie nicht, ich gebe etwas mehr aus